Ein weiteres Thema, was viele Möbelhändler zunächst daran hindert, mit uns Kontakt aufzunehmen ist, dass sie sich denken, wenn ich mich jetzt auf eine 90-minütige Verkaufspotenzialanalyse mit dem einlasse, der hat bestimmt einen guten Prozess, kann gut verkaufen, der verkauft mir dann ein Durchsetzungsprogramm und ich weiß ja noch gar nicht, ob das für mich das Richtige ist. Das ist so, aber auch ich weiß nicht, ob das für Sie das Richtige ist. Ich hatte vor einem halben Jahr eine Verkaufspotenzialanalyse mit einem Möbelhändler, den ich schon sehr lange kenne und schätze. Und nach 90 Minuten habe ich ihm gesagt, lieber Herr Möbelhändler, ich glaube, zurzeit ist das nicht das Richtige für Sie. Sie sollten sich auf die Sachen konzentrieren, die Sie jetzt schon angeschoben haben, einen Umbau des Möbelhauses und ein paar andere Sachen und zurzeit das Durchsetzungsprogramm nicht machen. Er guckte mich an und sagte. Das wundert mich jetzt aber total. Ich dachte, nach den 90 Minuten verkaufen Sie mir, auf Teufel komm raus, das Durchsetzungsprogramm. Das tun wir nicht. Denn der Markt ist sehr klein und wir sind darauf angewiesen, dass unsere Kunden mit uns Erfolg haben und nachher eben die 10-20% bis 20 mehr Abschöpfung vorweisen können, mit denen wir werben. Wenn einer von Ihnen draußen sagt, das hat mir nichts gebracht, ist das für uns fatal. Deswegen, die Verkaufspotenzialanalyse ist kostenlos und sie erlaubt es sowohl Ihnen wie auch uns eine Entscheidung zu treffen, sollen wir den nächsten Schritt gehen. Und auch dann kostet es nichts, sondern danach kommt der Impulstag mit allen Führungskräften und möglichst allen Entscheidern aus der Inhaberfamilie, wo sie den Ansatz pro befahren genau sehen wie wir arbeiten und nur wenn danach ohne uns alle in einer gemeinsamen Abstimmung sagen, jawohl, wir glauben, dass wir etwas tun müssen, wir glauben auch, dass wir das tun können und wir glauben, dass wir es mit Thomas Witt Consulting tun werden, nur dann dann kriegen Sie etwas von uns verkauft. Also, nehmen Sie Kontakt mit uns auf, denn es kostet nichts und wir verkaufen Ihnen nichts, bis nicht wir und Sie hundertprozentig sicher sind, dass Sie mit dem Durchsetzungsprogramm oder dem Club der Durchsetzer oder was immer das richtige Programm für Sie ist, wesentlich mehr Umsatz pro Besucherpartie machen können.